Schließe deine Augen und spüre deinem Atem, wie er in deinem Körper ganz natürlich ein- und ausströmt. Stell dir vor, dein Atem strömt dabei durch dein Herz ein und aus und lass den Atem immer langsamer werden. Langsamer bist du etwa Sechs Sekunden lang einatmest und sechs Sekunden lang ausatmest. Entspanne deine Zunge und lass sie ganz locker unten im Mund liegen. Du spürst den Stuhl unter dir und den festen Boden unter deinen Füßen. Und nun stell dir einen großen leeren Raum zwischen deinen Augen vor. Einen großen, leeren Raum, während du durch dein Herz atmest. Sechs Sekunden lang ein und sechs Sekunden lang aus. Nimm wahr, wie entspannt deine Zunge unten im Mund liegt. Und nun klopf sanft auf deine Handkante und bekräftige mit mir, ich lasse jetzt allen Stress aus meinem Körper los. Ich lasse jetzt allen gedanklichen Stress los. Ich lasse jetzt allen emotionalen Stress los. Und jetzt allen und jeglichen Stress in meinem Körper los. Klopfe auf deinen Scheitelpunkt oben am Kopf. Und denk dir das Wort Stress, während du dir vorstellst, wie der Stress wie eine Flüssigkeit aus deinem Kopf herausfließt. Stell dir vor, wie er aus Nacken und Schultern ausfließt, aus deinen Armen und Händen heraus und durch deine Fußsohlen abströmt und im Boden versickert. Klopf auf den Punkt zwischen den Augenbrauen, an der Nasenwurzel. Und denke das Wort Stress, während diese Stressflüssigkeit aus deinem Körper herausfließt. Klopf auf den Punkt neben deinen Augen, auf dem Schläfenknochen und sag in Gedanken Stress. Klopf unterhalb der Augen und sag in Gedanken Stress. Klopfe unterhalb der Nase Stress. Klopf unterhalb der Lippen auf dein Kinn. Stress. Klopf direkt neben deinem Brustbein auf dem Punkt unterhalb deinem Schlüsselbein. Stress. Klopfe etwa 10 cm unterhalb der Achsel auf deiner Seite. Stress. Und jetzt, jetzt klopf noch einmal auf deine Handkante während sich das letzte bisschen Stress aus deinem Körper löst. Nimm jeden noch so kleinen Körperbereich wahr, in dem noch Stress sitzt und lass alles los, während du klopfst. Der gesamte Stress fließt durch deine Füße in die Erde ab. Nimm wahr, wie entspannt deine Zunge unten im Mundraum aufliegt. Nimm den großen, leeren Raum zwischen deinen Augen wahr und spür, wie dein Atem ganz natürlich durch dein Herz einströmt, sechs Sekunden lang. Und durch dein Herz ausströmt, sechs Sekunden lang. Fühl die Energie deines Herzens und nimm mal ihre Farbe wahr, ihre Form und ihre Beschaffenheit. Und jetzt, jetzt schickst du einen Strahl deiner Herzensenergie zu einem Menschen oder zu einem Ort, an dem du dich wohlfühlst, der ein wunderbares Gefühl in dir auslöst und umhülle diesen Menschen oder diesen Ort mit deiner Herzensenergie. Und jetzt, jetzt dehn deine Herzensenergie noch weiter aus und sende damit Mitgefühl an jedes einzelne Atom im Universum. Stell dir vor, wie dein Mitgefühl in alle Richtungen ausstrahlt, um sich mit jedem einzelnen Atom im Universum zu verbinden. Wow! Nimm wahr, wie locker deine Zunge im Mundraum aufliegt. Nimm den großen, leeren Raum zwischen deinen Augen wahr, während du sechs Sekunden einatmest Und sechs Sekunden ausatmest durch dein Herz. Löse nun sanft alle Energiestrahlen, die dich mit jedem einzelnen Atom im Universum verbinden und fokussiere sie gebündelt auf diesen einen Menschen oder einen Ort, an dem du dich so wunderbar fühlst. Löse deinen Energiestrahl sanft von diesem Menschen oder Ort und hol diese Energie ganz zu dir zurück, bis in dein eigenes Herz. Nimm wahr, wie entspannt deine Zunge im Mundraum aufliegt und nimm den großen, leeren Raum zwischen den Augen wahr, während du sechs Sekunden lang einatmest und sechs Sekunden lang ausatmest durch dein Herz. Klopf auf Deine Handkante und sprich folgende Affirmation in Gedanken mit mir. Ich entscheide mich dafür, mein Immunsystem mit einer gesunden Ernährung zu stärken. Mein Körper hat eine gesunde Ernährung verdient und genau dafür entscheide ich mich jetzt. Für einen gesunden Körper, gesunde Gedanken und eine gesunde Selbstbestimmung. Klopf auf den Scheitelpunkt oben auf deinen Kopf. Gesunde Ernährung Zwischen den Augenbrauen Gesunde Ernährung Neben deinem Auge Gesunde Ernährung Unter deinem Auge Gesunde Ernährung Unterhalb der Nase Gesunde Ernährung Kinn gesunde Ernährung, Schlüsselbein, gesunde Ernährung, unterhalb der Achsel, gesunde Ernährung. Klopf auf deine Handkante, ich entscheide mich jetzt dafür, meinen Stoffwechsel mit einer gesunden Ernährung zu stärken. Klopf weiter auf deine Handkante und bekräftige mit mir, eine gesunde Ernährung beginnt damit, dass ich mein Verlangen nach all den Nahrungsmitteln loslasse, die voller Zucker und Stärke sind. Ich entscheide mich jetzt dafür, meinen Stoffwechsel zu unterstützen, indem ich alles verlangen nach zucker und stärkehaltigen essen loslasse klopf auf deinen scheitelpunkt zucker und stärke zwischen den augenbrauen zucker und stärke neben deinem auge zucker und stärke unter deinem auge Zucker und Stärke, unterhalb der Nase Zucker und Stärke, Kinn Zucker und Stärke, Schlüsselbein Zucker und Stärke, unterhalb der Achsel Zucker und Stärke. Klopf auf deine Handkante, ich entscheide mich jetzt dafür, mein Immunsystem zu unterstützen, indem ich alles Verlangen nach Zucker und stärkehaltigem Essen loslasse. Ich treffe gesunde Entscheidungen und wähle gut aus, was ich esse. Ich esse nur vollwertige, unverarbeitete Nahrung, die meinem Körper wirklich nährt und mein Immunsystem stärkt. Ich lasse alles Verlangen nach Nahrungsmitteln los, die meinem Immunsystem schwächen und von denen ich weiß, dass sie meiner Gesundheit nicht gut tun. Ich lasse jegliches Bedürfnis nach ungesundem Essen los. Ich wähle gesund aus und esse vollwertige, unverarbeitete Nahrung. Klopf auf deinen Scheitelpunkt. Ich treffe gesunde Entscheidungen zwischen den Augenbrauen für vollwertige, unverarbeitete Lebensmittel. Neben deinem Auge Nahrung, die meinem Körper gut tut. Unter deinem Auge gesunde Entscheidungen. Unterhalb der Nase, ich wähle nur Nahrungsmittel Kinn, die meinem Körper gut tun. Schlüsselbein, ich entscheide mich für vollwertige, unverarbeitete Lebensmittel. Unterhalb der Achsel, ich treffe gesunde Entscheidungen. Klopf auf deine Handkante, ich entscheide mich jetzt dafür, Entscheidungen, die die Gesundheit meines Körpers unterstützen. Nimm einen tiefen Atemzug durch dein Herz. Sechs Sekunden lang ein und sechs Sekunden lang aus und nimm wahr, wie entspannt deine Zunge unten im Mundraum aufliegt. Nimm den großen, leeren Raum zwischen deinen Augen wahr, während du sechs Sekunden einatmest und sechs Sekunden ausatmest durch dein Herz. Klopf erneut auf deine Handkante und bekräftige mit mir, ich trinke jeden Tag reichlich Wasser. Ich höre auf die Signale, die mein Körper mir schickt. Ich erkenne den Unterschied zwischen Durst und Hunger. Ich trinke, wenn ich Durst habe und esse, wenn ich hungrig bin. Ich höre auf die Signale meines Körpers und respektiere sie. Klopf auf deinen Scheitelpunkt. Signale meines Körpers. Zwischen den Augenbrauen. Erkennen und respektieren. Neben deinem Auge. Erkennen, wann ich Durst habe. Unter deinem Auge. Erkennen, wann ich Hunger habe. Unterhalb der Nase, meinen Körper respektieren. Kinn, auf die Signale hören. Schlüsselbein, reichlich Wasser. Unterhalb der Achsel, erkennen, wann ich Durst habe. auf deine Handkante, indem ich auf die Signale meines Körpers höre, gebe ich ihm den Treibstoff für einen hervorragenden Stoffwechsel. Ich entscheide mich dafür, einen optimalen Stoffwechsel zu haben, indem ich mich gesund ernähre, gesunde Entscheidungen treffe und nur das esse, was mich gesund und schlank hält. Nimm noch einmal einen tiefen Atemzug und höre auf zu klopfen. Bereite dich mit den nächsten drei Atemzügen darauf vor, deine Aufmerksamkeit zu deiner Umgebung und in das Hier und Jetzt zurückzuholen. Nimm den Raum zwischen deinen Augen wahr und spüre den Stuhl unter dir und deine Füße auf dem festen Boden. Und dann öffne deine Augen. Schau dich um und bemerke das kleinste blaue Objekt in deiner Umgebung. Und jetzt bemerke das größte runde Objekt in deiner Umgebung. Feiere deine Entscheidung, die du getroffen hast für eine gesunde Ernährung und einem Glas Wasser. Ich danke dir.